Für die Zuschriften, fürs Interagieren, für die ganzen Bewerbungen. Und ich kann schon mal eins verraten. 7 hat den Vertrag verlängert. Oh, Clip Horst und noch besser Picœur Eskatron und Löstau gehen im Herbst in die nächste Staffel. Also ihr könnt euch jetzt schon bewerben. Wir freuen uns drauf.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 Ja, hat super viel Spaß gemacht. Ich bin mega zufrieden mit meinem Outfit. Ich fühle mich richtig sportlich und ich könnte jetzt direkt starten mit Charlie. <lacht> also jetzt müssen wir erst die Fleisch suchen, ne? Ja, ja, okay. Richtig. Äh, Kann die hier überall sein? Ja. Yep. Überall, ja. Überall, egal wo. Uh. Überall. <lacht> Schmeiß das mal dahin. Dann lass uns doch äh, ja, nur an. hier jetzt. Überall, hier. Oh, verdammt. Nur nicht auf dem Boden. 29,95 Euro. Steht nichts dran, aber kostet dann so. Ja. Arbeitest du hier, oder was? Okay. Boah, arbeitest du hier, oder was? <lacht> ah, ah, ah. Und der Preis? Ja? Also die Susanne hat eine sehr charmante, leicht eich im Unterton. Aber eben ist es sehr sportiv und sehr elegant durch die Wendung gefallen.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 Diesen luftigen und elastischen Look konnte keiner toppen. Als Preis bekommt Inke nicht nur alle Klamotten von Piqueur, Escadron und Lösdau im Wert von über 600 Euro, sondern auch die goldene Schleife und einen 500 Euro Shopping-Gutschein von Lösdau. Herzlichen Glückwunsch, Inke!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 und für die Siegerin der Herzen, bis ganz bald. Die Eskatron, Löstau und Clip My Horse sagt Danke. Euer Jens sagt Bye Bye. Bis bald. Tausend Küsse. Ciao, ciao. Ach so. Fashion Star.